Dann kommt Episode 3. Die neue Episode beginnt genau jetzt. Was soll das sein? Hallo. Ist das ein Fars? How many times have you been arrested? Hey, you know, you don't get arrested for all shit you do, I mean, like, there is police everywhere, but, I mean, people think you get uh, arrested for every little shit you do, but, I mean, what if, like, if I would tell you, man, if you're in front of the White House and just say inappropriate words, like all the terror things, do you think you would get arrested? You might would, huh? Um, Caro, Osama bin Laden, Al-Qaeda, 9-11. I've got a sniper rifle in my pocket. I'm gonna shoot Obama a second SO. Skyline oder Botstein? Kante Definitiv Bordsteinkante. Oh, die ist so schön. Die ist so schön. Guck doch mal, wie schön glatt die ist. What auf is your favorite Wirklich ganz, ganz schön ist das. Diese Bordsteinkante ist es. Ganz, ganz schön. Guck doch mal hier. Diese schräge, ich meine fast senkrecht, aber dennoch ein bisschen schräg. Und hier ist es genau, genau parallel zum Boden. Das ist so wunderschön hier. Wirklich, wirklich wunder, wunderschön. Wir haben das Gummi mega hart verschissen. So ein ordentliches Skillshot muss man das Band nur richtig schön fest durchziehen. Achtung! Oh, Alter! Du hast du getroffen? Boah. Alter, das war krass, oder Scheiße? Uh. Das war echt krass. Der war nicht schlecht, Alter. Ich hab vor allem vorher noch San20 gemacht. Boah, er hat den Deckel gesplittet, Alter. Wie bei On back, Alter. Was passiert gerade? Das äh, ist Funktion. So oh, dünn ist er oh, auch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag diese Bordsteinkante. Ich finde die echt schön. Er bringt mich immer so zum Lachen. Wie mochten ihr Das Geheimnis von Humor ist das Element der Überraschung. Alter, Alter. Würdet ihr eine Show fürs Fernsehen machen? Das mit der Fernsehshow, das ist voll kein Wunschdenken. Wir haben längst unsere eigene Fernsehshow mit dem Moderator MC Herr Rodes. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung. Herr Rodes TV. Du bist zu wenig mit der Kamera. <lacht> Oh, und heute zeigen wir euch mal pass -Brain. Nein, mach mal was Prankiges, mann. Prank mal die Leute, die um dich rumstehen. Da hinten, hast ist voll die Person. Prank die mal. Sei mal kurz behindert, genau. Guckt, wir haben unsere eigene Pranking-TV-Show. Guckt. <lacht> Guckt doch mal. Diese Bordsteinkante ist wunderschön. Mensch. Ich meine, Streichen Sie da mal drüber. Streichen Sie da bitte einmal drüber, streichen nur. Es ist so, das ist wie Heimat. Was haltet ihr von Leuten, die nicht so Fame sind wie ihr, sprich normalem Fußvolk? Was? Ja, also ja, ich bin's. Hey, nee, wir wollen ein Foto machen, ist kein Problem. Also, also, also, also ich biete euch jetzt schon mal die Konversation an. So, also, seid ihr jetzt sicher, dass ihr das jetzt nicht machen wollt? So ein kleines Foto so. Ey, das ist eure Chance ist so. Seid ihr sicher, ja? Okay. Willst du ein Foto oder was? Ich meine, du kannst eigentlich froh sein, dass ich mich überhaupt herablasse, mit dir zu reden. Ja? Aber wenn du ein Foto willst, von mir aus. Komm, lass schnell hinter uns bringen. Bitte kommt nach München. Wir täglich gefühlt tausend solche Anfragen. Kommt ihr mal nach hier, kommt ihr mal nach dort. Aber bisher war es einfach absolut nicht möglich, ja. Aber jetzt haben wir ein richtig geiles Gefährt das ist kein Problem, überall hinzufahren. Ach. Damit wir aber euren tausenden Wünschen nachkommen können, müssen wir jetzt echt langsam mal losfahren. <lacht> <lacht> das ist das Bild, Alter. <lacht> <lacht> oh, die Feuerwehr. <lacht> Wunder, wunderschön. Hier einmal schön drüber. Und hier unten, oh. Ich meine, das macht die Haut auch ganz weich. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Es müsste mehr Mädchen wie Anna geben. Sauft mal ein bisschen mehr. Äh, rauch mal mehr. Könnt ihr mal bitte anfangen, ein bisschen mehr zu rülpsen? Ist es okay? Streicht ihr mal streicht mal drüber hier. Es ist ganz, ganz schön. Es ist richtig sanft. Hier oh. und hier ist noch ein kleines Loch. Da kann man rein und so. Oh! Schön! Guckt doch mal, wie die Bordsteinkante hier schön ist. Böchtet ihr nur den Kanal oder seid ihr auch allgemein in der Pickup-Szene unterwegs? Ja, wir sind selbst sehr aktiv in der Pickup-Szene unterwegs. Seid ihr stolze Ossis? Nun, wir waren stolze Ossis, bis sich Jan Böhmermann in unserer Heimatstadt verirrt hat. Das ist das deutsche Nationaltheater. ist National Scheiß, jetzt zieh ab hier! Das ist das deutsche Nationaltheater. ab, du Ossi. Sie es lieben. reicht mir. Hier steht, das mich gleich. Ja, das steht hier auch. Wegen Leuten wie euch wir hätten wir die Mauer am liebsten stehen lassen. Wirklich. Das steht hier wiederum nicht. Scheiß Ossi. Mando, 20 Jahre Bananen. Oh, oh, oh, oh, oh, der Aggressionslevel steigt. Sie sind jetzt schon bei 95%. Ich Pass möchte bitte, auf. dass sie sich zusammenreißen. Pass auf, was Ich, ich sorge hier für Recht und Ordnung. Bitte mhm. reißen Sie sich zusammen, okay? Ich glaube, es sagt scheiß Ossi. So. Dumm. Dumm, dumm, dumm. 20 Jahre Soli und dann so ein Rotz hier. Muss mir losgehen ich fliehe! Bitte, Ich möchte nicht zur Verfolgungsjagd übergehen, ja? Kann ich am Arsch lecken. Scheiße, Ossis. Ist doch so. Dann lässt sie gleich, gleich du nehmen. Könnt ihr alle verfolgen uns, der Kopfhörer und dann einen Olli oder so machen? Ja oh, klar, zu fünf spinnst du. Zu zweit könnte man es allerdings echt mal in Erwägung ziehen. Das ist nicht ein Ding. ein Ding zu zweit einen Trick zu machen. Ich zeige euch das mal. Ich zeige euch das mal. Kein Ding. Schön. Kann ich bei euch mitmachen? Nein, ihr dürft nicht mitmachen. Ihr dürft nicht mitmachen. Leute, wenn ihr Giga schaut, was für Spiele zockt ihr denen so? Also, meine Lieblingsspiele sind eigentlich so Metal Gear Solid 3. Und äh, GTA San Andreas ist auch ziemlich geil. 2012, muss ich sagen, war mein absolutes Lieblingsspiel Dragon's Dogma. Das fand ich richtig geil. Das hat mich richtig geflasht. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie... es hat jetzt nicht so die geile Story, aber... Ich weiß nicht, das Kampfsystem ist so geil. Bin ich richtig fett. Und ansonsten eher ja, so Skate. Das ist einer meiner All-Time-Favorite-Serien. Und bei dir so? Ja. Mhm. Bei mir auch. Ich muss wieder los. Ist alles, was für den Flagge geplant oder schnappt ihr euch auch an manchen Tagen einfach mal die Kamera und sagt euch, heute wird wieder Scheiße gebaut. Oh, hallo. Ich würde sagen, heute wird wieder mal ein bisschen Scheiße gebaut. Ja. Scheiße gebaut. Oder wenn wir da doch zu Hause gehen. Hallo! Was hast du denn da? Boah, das ist ein Mischersfoto. Mach mal oh, ein Foto von der Scheiße. Äh, was ist denn euer Lieblingsvideo? Schmecken vor sich! Real life! Der Keller! I think you should never do with Rockets. Okay. Ah. Okay. Alter, also, GTA 5 in real What do you guys do, other than prank and trolling people? Nicht, ist weg. <lacht> oh, der kann einfach schwabbeln, sagt mir. Das ist Wir haben alle solche schwarzen Sonnen. Den ist denn das? Hey, oh. Es gibt so viele Dinge, doch merk dir eins, wohl möglichst viele Ringe. Jetzt noch? Ja, warte mal kurz. Jo Leute, ich spiele hier gerade weiter mit dem ersten ist ganz okay. <lacht> Yeah! Hey, dass ja, die kann die ist ganz das schön, fassen Sie, fassen Sie einmal ja, die Bottsteinkante, streichen ja, Sie mal, streichen Sie mal drüber, wie weich ja, ja. die ist, oh, die ist ganz los. weich, die ist so weich, ja, das ist schön. Das ist ganz schön, das ist ganz schön ist das. Ja, wir sind selbst sehr aktiv in der Pickup-Szene unterwegs. Oh. <lacht> <lacht> auch nicht. <lacht> Die neue Episode beginnt genau JETZT! Hey. Eiskalt! Machst du da einfach mit, Alter! <lacht> Wollt ihr ja, Mann! Er macht sogar eiskalt mit, Mann! Ich bin auch im Video! Ja, Mann! <lacht> Geiler Typ, Alter. Weißt du, wir haben halt geplant, wir weinen dich extra nicht ein und du stehst dann halt da, weißt <lacht> dann guckst du? Und da äh? dann da, da rennt er einfach reißkalt mit <lacht> Trolling Singer 2 ist voll schon draußen. Trolling Singer 3 okay, kommt demnächst, wenn Frühling ist. Überhaupt nicht, Alter. Schhhh. <lacht> <lacht> Jo, noch. Zu fünft ist das voll unmöglich, seid ihr wahnsinnig. Hallo, zu fünft ist viel zu krass, aber zu zweit können wir uns echt mal in Erwägung ziehen, einen Trick zusammenzumachen. Das ist nämlich echt kein Ding. Dann braucht wir noch nicht viele Versuche dafür. Versuchen. <lacht> So, nach über einem Jahr war das also jetzt die dritte Episode von ASK. Wenn ihr das Format etwas öfter sehen wollt, lasst es uns wissen und stellt uns auf jeden Fall neue Fragen, damit wir auch was haben für die nächste Folge. Ansonsten könntet ihr die alten nochmal angucken oder lasst es eben bleiben. Und ich schnipse das Video jetzt mal hier. Ne, ich die Kamera weg. Geil. Uns, uns, uns.